Sehr geehrte Partner, wir dürfen Ihnen eine großartige Promotion ankündigen. Wir sind uns sicher, dass sie zu einer wahren Legende wird. Damit möglichst viele Menschen den Zugang zu den neuesten Technologien erhalten und ihre Lebensqualität mit Hilfe von PlatinCoin verbessern können, haben wir alle unsere Superprodukte kombiniert und starten eine Promo die wirklich legendär wird, die Limited Edition Legendäre Promo. Mit der legendären Promo erhalten Sie alle Top-Platincoin-Produkte auf einmal. Wir geben zu, dass wir selbst die Teilnehmer dieser Promotion ein wenig beneiden. Wahrscheinlich war keine andere Platincoin-Promo bis jetzt so profitabel. Hier sind also die Bedingungen unserer Promotion. Mit dem Erwerb des Pakets Limited Edition plus Double Pack zum Preis von 1070 Euro bekommen Sie einen Platz in der Blockchain und eine Platincoin-Debitkarte. Mit dem Erwerb des Pakets Limited Edition Premium Double Pack im Wert von 5.350 Euro erhalten Sie 6 Plätze in der Blockchain. So wie eine Platincoin Debitkarte. Mit dem Erwerb des Pakets Limited Edition Platin Double Pack im Wert von 9.951 Euro werden Sie Besitzer von 12 Plätzen in der Blockchain und einer Platincoin Debitkarte. Beeilen Sie sich! Je mehr Plätze Sie sich sichern, desto höher ist Ihr Lebenseinkommen. Wir empfehlen Ihnen, sich zu beeilen, wenn sich das Maximum aus der großzügigsten Promotion in der Geschichte von Platincoin herausholen möchten. Diese Promotion ist Ihre einzigartige Chance, die besten Platincoin-Produkte zu solch attraktiven Preisen zu erwerben und sich dadurch über viele Jahre hinweg ein passives Einkommen zu sichern. Zögern Sie nicht und nutzen diese einmalige Gelegenheit, um zu einem Miteigentümer der Platincoin-Blockchain zu werden und sich ein Einkommen aus allen Platincoin-Transaktionen und das lebenslang zu sichern. Sichern. Was bekommen sie noch dazu? Platincoin ist das einzige Kryptowährungsprodukt weltweit, das seinen Partnern die Möglichkeit bietet, Plätze in der Blockchain zu erwerben. Die Inhaber der Blockchain-Plätze sichern sich lebenslange Einnahme in Form von Provisionen für alle Platincoin-Transaktionen, die von Hunderttausenden von Benutzern weltweit und rund um die Uhr durchgeführt werden. Durch den Erwerb von Blockchain-Plätzen bekommen sie das Recht, an allen Transaktionen in der Blockchain zu verdienen. An Provisionszahlungen, Bezahlungen von Waren, ein- und Auszahlungen an Börsen, an allen Transaktionen in Post-Terminals und Kryptomaten und natürlich an Millionen von Minting-Transaktionen. Ein weiteres Superprodukt, das Sie mit unserer Promotion zusätzlich erhalten, ist die Platincoin Debitkarte. Dabei geht es um eine Debitkarte, die mit Platincoins, Bitcoins oder Fiat-Geld aufgeladen werden kann und mit der Sie weltweit einkaufen können. Möchten Sie sich das Recht auf Einnahmen aus dem weltweit Umlaufvolumen von Platincoin dauerhaft sichern? Wenn sich diese Frage mit dir ja beantworten, dann nehmen Sie unbedingt an der Promotion teil. Ein für Sie passendes Paket können Sie in Ihrem Benutzerkonto auswählen und erwerben. Platincoin. The time is now.